Zu einer weiteren Folge von Zelda Skyward Sword. Ja, lange ist es her, aber das sage ich ja gefühlt nach jeder Folge. Und ja, wir werden heute ähm, hier durchgehen. Und äh, vielleicht ist hier schon das Ende des Landes. Nee, leider nicht. Den Dungeon haben wir ja erst in der letzten Folge angefangen. Aber vielleicht können wir ihn ja heute beenden. Maybe. Ich hoffe, der Sound passt. Kann sein, dass das Spiel heute ein bisschen lauter ist als sonst. Wenn ja, dann tut es mir leid. Aber ist nun mal so, wie es ist. Was ist das hier? Und was bist du? Ist es, ist es einfach Overquill? Aus Pokémon? Oh mein Gott! Ich hab das Gefühl, wenn ich ihn angreife, sterbe ich instant. Wegen seinen Stacheln. Die er bestimmt schießt, oder? Ich hab das Gefühl, er kann seine Stacheln verschießen. Habe ich da recht? Nein, aber er kann explodieren, wenn er die Stacheln auszieht. Okay. Äh. Kann ich dich schieben? Kann ich irgendwas mit dir machen? Toter Roboter. Vielleicht können wir ihn wieder zum Leben beleben. erwecken. Äh, Wollte ich eigentlich sagen. Lol. Komm mal auf. Komm, entspann dich. Ich glaube, was der Gegner macht, ist. Ja, okay. Er explodiert immer. Naja. Oh, oh, oh, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp! Ah! Ah! Spiele! <lacht> Jetzt sind sie weg! Kein Grund zur Sorge mehr! Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir vorangehen. Okay, oh, oh ihr schon wieder? Ihr seid nervig. Die ah. wechseln sich so schnell ist das Problem. Ah. Ich weiß nicht wieso, aber in diesem Spiel wechseln sie sich extrem schnell. In anderen Zelda-Spielen ist das nicht so schnell. So, ein bisschen kalibrieren. Dann passt es auch. Die Herzen, die freue ich mich. Nehme ich sehr gerne an mich. Die habe ich nämlich dringend nötig bei meinem Playstyle. Ja. Ja, komm, bitte hoch. <lacht> Haben wir hier eine Bombe? Ich habe hier irgendwo gerade eine Bombenfrucht gesehen. Da. Das schon. Ich hoffe es funktioniert. Oh, das ist ein bisschen weit weg, oder? Aber eigentlich müsste es funktionieren. Oh, bitte nicht gegen knallen. <lacht> Doch. Leider bin ich dagegen geknallt. Okay, vielleicht gehe ich das anders an. Vielleicht von hier rum. Sag mal, Joan. Warte, ihr seht schon, was ich meine jetzt? Moment. Und jetzt Joan. Ja, ja, ja, ja, ja. Perfekt, perfekt. Und lassen. Yeah. Das war schon ziemlich klug von mir. Definitiv. Dafür, dass ich nicht sonst sonst nicht so klug bin in diesem Spiel, war das schon ziemlich klug. So, wollen wir noch hochklettern, indem wir rumtappeln. Und jetzt können wir sie alle wieder beleben bzw. uns wieder in Vergangenheit setzen. Boah, muss da immer wieder diese katze sein, wenn ich mich da drauf stelle. Ist ja voll nervig. Aber okay, dann ist das so so. Mach den Schalter. Wollen sehen, was für Geheimnisse hier drin liegen. Zeig mir alles, was du hast. Okay, ist das eine Fabrik? Oh. Ist das Gegner oder sind die freundlich? Das ja, habe ich verstanden. Lass mal kurz sehen, ob die mich angreifen wollen oder nicht. Sind die böse? Oh. Ja. Ich glaube, die sind böse. Was machen die? Äh, ja, gegen die wollen wir definitiv nicht kämpfen. Da rennen wir lieber weg. Also, die dürfen uns nicht sehen. Können wir die angreifen? Oh, nein, nein, können wir nicht. Nein, können wir nicht. Ah, okay. Äh, Warte, wenn wir jetzt hier rausgehen, bringt uns das überhaupt irgendwas? Müssen wir mal... Vielleicht müssen wir hier lang. Hier sieht es interessant und neu aus. Oh oh. Sieht er uns? Nee? Okay, perfekt, perfekt. Hoch. Hoch, hoch, bevor man sieht. Nee, jetzt bin ich wieder hier. Das war nur eine Abkürzung. Aber Moment. Ah! Vielleicht geht's jetzt hier weiter. Ich habe gar nicht gesehen, wie es hier normalerweise aussieht in der Vergangenheit, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ist jetzt einfach so wie es ist. Äh, äh, ja. Rennen. Okay, hat geklappt. Dann gehen wir mal hier hoch. Jetzt wir auf die Karte schauen. Das war nicht die Karte, Mike. Karte. Oh, wow. Okay, hier oben ist ein Raum. Ja, hallo. <lacht> Link, Kletterer. Wollen wir nicht Wurzeln schlagen. Okay, da hinten geht irgendwas auf, wo ich noch nie war. Okay. Danke für die vollen Herzen. Ach, dafür war das hier. Das war hier nur für den Schalter. Okay, sonst gibt es hier gar nichts. Dann... Genau, wir spawnen einfach mal wieder da, damit ich direkt runterfallen kann. Egal. Okay, ich weiß schon, was ich machen muss. Jetzt rennen. Ich muss einsammeln. Weiter rennen. Das auch noch einsammeln, wenn es geht. Und hier durch. Ja. Das war schon mal ganz sinnvoll. So, hier oben ist die Tür aufgegangen. Haben wir ja gerade gesehen. Deshalb gehen wir auch direkt direkt da rein, würde ich sagen. Oh. Das ist nur für ein... Hallo. Steuerung, ne? Das ist nur für Geld! Das war optional! Och nee. Oh man, okay. Äh. Uh, ja. Wir wollen wahrscheinlich hier hin. Das wäre. Dort direkt, oder nicht? Uh, knapp. <lacht> Knappes Ding. Ich muss mir auf das Spiel aufpassen, glaube ich. Äh. Uh. Okay, da brauchen wir uns da irgendeinen Schalter betätigen, vermutlich. Okay, das ist ein Herz. Hoffentlich bleibt das da, wenn ich es brauche. <lacht> Rennen! Renn! <lacht> oh oh, oh oh! Ah, geschafft! Oder? Wir müssen schnell zurückrennen! Er sieht uns! Ah! Nicht runterfallen! Okay, okay, gut! Uh. Okay, das Herz wäre sogar da geblieben, aber jetzt ist es weg. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, dieser Dungeon. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm. Um, uh, oh, okay. Wo sind wir jetzt? Die, haben wir die Truhe schon? Ich glaube, die haben wir schon, kann das sein? Okay, hier geht's lang wahrscheinlich für hier und hier. Und dann können wir dann später hier und hier lang. Okay. Ich vermute einfach mal. Ich habe gar keine Ahnung, was wir gerade machen, aber. Au! voll gegen die Leiter gestoßen. aber Wir werden einfach sehen. Wir werden einfach ein bisschen machen, ein bisschen spielen. Einfach gucken, was passiert. Aber diesen Raum kennen wir doch schon, oder? Obwohl, nee, Das sieht alles besonders aus. Und das können wir nicht aufmachen. Okay. Das sind wieder diese blöden... Overkills, die wir mal kurz killen. Falls das funktioniert. Jetzt können wir den anvisieren? Das war besser. Das war besser als erwartet. Uh, den blauen Rubin hätte ich gerne. Gib mal her hier. Oh, ich meiner. Yeah. Money. Uh, Äh, Moment, wie komme ich jetzt wieder hoch? so, hier. Okay. <lacht> kann das sein, dass ich jetzt einfach stuck bin hier? Ja, ich glaube, ich bin jetzt einfach stuck hier. Okay, nicht schlimm. <lacht> nicht schlimm. Äh, ich mal wieder anvisieren. Ey. Bum. Er ist wieder respawn. das heißt wir machen rum. Okay, die sterben aber instant, das ist gut zu wissen. Hä? Das sind Stacheln. LOL. Das ist mir gleich aufgefallen. Aber er stoppt nicht in meiner Nähe, oder? Er explodiert nicht in meiner Nähe, oder? Äh... Ignorieren wir das einfach. Ah, da komme ich nicht hin! Ah, Crap. Ich hatte gerade voll Angst, dass er explodiert und ich kriege voll viel Damage oder so. Aber es ist nicht mehr... Er ist nicht mehr explodiert. Okay. Das Spiel zwingt mich, über die Kästchen zu latschen. Problem ist nur. Ach komm! Das keine Ahnung, ob es lang geht. Ach komm jetzt. Ey, die Steuerung, ne? Lass mich bitte in Ruhe. Bitte ignorieren Sie mich. Ich habe kein Interesse, mit Ihnen zu spielen. Auch wenn hier ein Steuerkreuz drauf gezeichnet ist. Ich muss dahin. Ich brauche die Truhe. Egal was es ist. Es ist bestimmt wert. Komm, kein Geld, irgendwas geiles. Das ist ein Geschenk der Göttin. Äh, äh okay, und jetzt? Äh. Ah, okay, okay, ich dachte schon. Oh nein, das war richtig dumm. Nicht unbedingt. Okay, wisst ihr was, ich will einmal hier lang. Ich möchte das jetzt nicht mal kurz dort hinten lang, da. Weil ich sehen möchte, was da vor sich geht. Also stört mal bitte. Geht mal weg, ey. Es ist mir so egal, was ihr droppt. Ist einfach nur verschwinden. Und ja, ich verschwende gerade meine Dekundisse. Mir egal. Du machst Boom Boom. Oh. Äh, Moment. Ich renn mal kurz wieder weg. Bevor du Boom Boom machst immer room, let's spend the night together. Lieber nicht, hau ab. Mag ich nicht. Explodier bitte. Danke. Ah, ja, ja. Meine ganzen Dekundisse ist sind einfach weg. Oh, was ich nicht tue. Was ich nicht alles tue. Okay, das kann ich schon mal runterschieben. Ah, Abkürzung. Peace. Schieben. Ja. Gut, danke. Müssen wir den ganzen... trotzdem nicht nochmal machen. Was geht, Jungs? Kommt her, traut euch. Was für Noobs. Jahu! Warum ist hier so viel Müll auf dem Boden? Was soll das sein überhaupt? Dreck? Sieht aus, wäre das irgendwie Dreck oder irgendwas zum Graben, aber ich kann nicht buddeln. Das also, war don't know, was es ist, aber ich kann da auf jeden Fall nicht weiter. Noch nicht zumindest. Irgendwie muss es ja weggehen. Vielleicht hilft uns ja das Item in dieser Truhe weiter. That's right! Den magischen Krug erhalten! Diesem uralten und mysteriösen Artefakt erströmt er entströmt starker Wind. Ein neues Dungeon-Item. Oh, hopp mal ab hier. Danke. So, wie funktioniert das eigentlich? Ich kenne das nur aus Gameplay-Videos, deshalb weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Einfach einsaugen. LOL. Was ist ein Sound. Die Götzinnen von oben. Du staubsaugst? Oh. Super. Kann man auch schieben? Nee, man kann nur pusten. Ja, komm runter! Hey, was machst du denn hier? Hau mal ab! Oh. Ja, das ist voll lustig eigentlich, das Ding. Oh. Ja, tschüss! Man kann damit einfach Sachen wegpusten. Ich mag den, der ist lustig. Tschüss! Tschüss! Wie <lacht> das einfach funktioniert, Ich es super Ich muss wirklich sagen, ich finde das super, das Item Oh, Joe, Joe Du bist weg, tschüss <lacht> Ja, nice äh, Ich hoffe, hier ist nichts anderes mehr Das haben wir ja beides Okay, ich, ich hoffe, das war alles Dann gehen wir jetzt weiter in den Dungeon hinein Wäre schon ziemlich sick, wenn wir den heute fertig kriegen oder zumindest in der nächsten Folge. Ah, wir machen heute die Luigi's Mansion Move. Luigi ist im Urlaub in seinem dritten Hotel. Deshalb müssen wir uns hier währenddessen um dieses Gebiet kümmern. Ich weiß nicht, was ich laber Keine Ahnung. So, waren wir hier schon mal? Ja, wir waren hier schon mal. Jetzt können wir hier eine Abkürzung erschaffen. Was man Bock hat, hier wieder hinzukommen. Zum Beispiel, wenn man eine Truhe übersehen hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Dass man das möchte alright hier sind überall so dinger ich hoffe ich muss nicht backtracken nur für so ein paar bestimmte wie super wichtige sammelgegenstände ich hoffe nicht aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen oh da war kein boden das habe ich total vergessen Und was seid ihr hier hau mal ab ich habe kein damage genommen oder droppen die einfach so viele herzen in letzter zeit warum konnt ihr das nicht immer droppen Jo, ja, Link denkt sich nur so, ja, warum? Weiß ich nicht, Bro. ja Okay, speichern wir das mal kurz ab. Das war nämlich ein Vollerfolg. Speichern. Da. Ja. Toll. Wo könnten wir jetzt weiterkommen? Können wir das, die ganzen Santa eigentlich... Wegblasen, theoretisch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht machbar. Kann ich das Ding da vielleicht drehen dann gehen wir weiter? Nee. Okay. Mit dem Heiligen... Oh, können wir leider nicht da durch. Da auch nicht. Okay, da muss irgendwas hier noch sein. Das uns weiterbringt. Eigentlich schon, ja. Wenn wir auch auf der Map schauen, dann sehen wir ja auch, dass es hier noch einen Weg nach da gibt. Also hier nach rechts und die können wir hier bestimmt irgendwo freischalten indem wir hier bestimmt irgendwas wegsaugen was uns irgendwas zeigt oder so ich habe keine ahnung irgendwie irgendwas Mann, wo, wo kommt hier alle haut ab kommt haut ich zack tot ey der hat mich so sehr lieb ey hau ab ah, hier ist es ein Schalter. Oh, Moment. Ihr seid erstmal weg. Bevor ich drauf trete, wollte ich sagen. Okay. Und jetzt schnell. Jetzt schnell mit meinem Beetle. Mit meinem Grabby Beetle. Da was machen, oder? Warte. Nee. Nee, nee, nee, nee. Nicht mit dem Beetle. Gar nicht. Ah, schaut mal einer an. Ich muss das hier frei rubbeln. So. Dann schiebe ich das. Genau. Moment. Dann schiebe ich das noch weiter. Ja, weiter links. Richtig. So, das können wir jetzt so stehen lassen. Perfekt. Spiel sagt auch schon: Ja, richtig, Bro. Hast du gut gemacht. Danke, Spiel. Danke, Süß. Aber im nächsten Bereich Will den Boss noch heute machen ja. Tschüss Tschüss <lacht> Ich liebe das Item, das ist super Ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich bei Skyward mehr oder weniger meine Lieblings-Items aus der ganzen Serie finden würde Ich meine, was, was haben wir denn bisher? Wir haben einen äh, magischen Krug, der lustige Sounds macht wir haben einen Beetle. Und äh, ja, der Rest ist so typisch Zelda-Items, aber trotzdem sind die cool. Tschüss. Oh, den nehme ich mit. Den blase ich nicht weg. Ich blase ich weg. Ciao. Das war lustig, wenn man die so umbringen könnte. Oh. Oh, hat geklappt. Oh oh, oh oh. Ah! Oh. Ich weiß nicht, warum ich mir Sorgen mache. Eigentlich sind die Gegner voll easy. Das war wirklich richtig easy. So, jetzt laufen wir ja alles weg. Auf den Gegner. In die andere Richtung, mein Freund. Oder lassen wir das Duck sein. Kann ich den neben killen? Auch kein Problem. Der muss kurz gekillt werden. Bumm. Boom. Boom, zack, tot. Easy. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Ich kann mein Item wechseln. Während ich am... <lacht> mache. Ja, komm, mach. Jo. Oh, wir können wieder in die Vergangenheit reisen. Habt ihr Bock gerade? Ich hoffe, ihr ja. Genau das machen wir jetzt! Oh. Äh... Okay, früher gab es hier keinen Sand. Früher gab es hier nur... Robot. Bip-Boop-Robot. Oh, schade. Und bewege ich das? Bewege ich das hiermit? Ja, so bewege ich das. Das ist cool. Oh, man kann es aber auch in die andere Richtung drehen. Nee, das wollte ich nicht. Schön nach Rot. Wir wollen nicht nach Blau. Blau stinkt. Blau ist blöd. Kann ich das? Ja! Und dann geht es auch bestimmt auf, oder? Ja. Nice! Dann ist es in der Zukunft auch offen. Geh ich mal davon aus. Hi Bro. Stör dich mal lieber nicht. Hab ich gesehen? Ja, habe ich gesehen. Okay, cool. Okay, wir waren hier lang. Wir sind jetzt hier. Okay, irgendwas sicher meiner. Okay. Was war's denn? Der Bro hier! Hör mal auf hier. Hä, kann ich das nicht zurückschießen? Was macht der da jetzt? So kleine Mini Viecher. Was machen die denn jetzt? Oh oh. Äh, ich kann nichts machen. Okay, geht's nicht weiter, glaube ich. Hoch, hoch! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Äh... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Boah, das hat ich jetzt er ernsthaft erschreckt. Shit, Bro. kann ich ja gar nichts machen. Und was war das denn jetzt? Ey, komm, was war das denn jetzt? Junge. Das war jetzt aber richtig lame, du. Jo. Komm, da muss jetzt aber zumindest mal was episches hier drin sein, wenn ich es mal aufmachen darf, ja? Damit sie die Mühen wert waren. Ein Monster Cool. Richtig cool und fresh. Da komme ich doch gar nicht ran an das Ding, oder? Niemals. Kann ich hier irgendwas machen? Maybe. Da komme ich durch, oder? Ich bin etwas verwirrt, muss ich sagen. Okay, das ist die Tür dort. Hm. Komm mal her, Bro. Wir brauchen dich. Dann steige ich mit Dash durch, damit der mich nicht wieder runterschmeißt. So. Danke, Bro. Dann ich mit dem nächsten Kumpel mal vorbei. Äh, äh, nein. Ah! Bleibt das jetzt so für immer oder was? Hab ich jetzt einfach verkackt? Weil ich die Richtungen verwechselt habe. Das ist ein Ist Das ist ein Ernst. Moment. Bitte, wir mal ein bisschen alles kurz wieder in die Vergangenheit. Ey, aber das, das finde ich echt lame, muss ich sagen. Das finde ich echt lächerlich. Hm. Zack! Jetzt ist halt überall wieder Sand, ne? Hilft mir das in irgendeiner Art und Weise? Ich muss da hoch, aber da komme ich nicht hoch. Okay, die Kiste hätte ich sowieso nicht bekommen, merke ich gerade. Da muss ich doch gar nicht lang. Und da kam ich? Ach, aber die Plattform bleiben, wo sie waren. Okay, die Plattform bleiben, wo sie waren. Ja. Ähm okay, versuchen wir es einfach nochmal gegen ihn zu kämpfen. Actually. Ja, ich versuche es einfach nochmal gegen ihn zu kämpfen. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll, aber ich versuche trotzdem. Zack. Genau, jetzt ist wieder alles in der Vergangenheit. Vielleicht muss ich diesen Kampf da unten einfach anders angehen oder ignorieren. Vielleicht muss ich ihn einfach ignorieren. Komm mal ab. Ich das Ding. Ja, ja, ja. Das geht, das geht, das geht. Genauso wie es will. Okay, okay. Plattform. Ah, nein! Der muss nach hinten. Ich hab's gesehen. Also, da, egal, wie auch immer. Ich hab's gesehen, ja. Runter. Run. Genau. Jetzt rüber. Schnell, schnell, schnell, schnell. Hat er mich nicht gesehen? Hör, hey, wo ist er hin? Okay, perfekt. Perfekt. Da, ja, jetzt sind wir drüber. Und jetzt? Muss ich jetzt noch schnell zurückschalten oder was ist jetzt? Nee, ich darf nicht zurückschalten. Er darf mich nicht sehen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nein. Okay, wir haben's. Ist egal. Ist egal. Wir haben's. Wir haben's. Fertig. Fertig. Ist egal. Wir haben's. Oh nein. Nicht ihr schon wieder. Oh. Und wir müssen euch besiegen. Ey, das war unfair. Scheiße. Nicht beide auf einmal, Bro. Nicht beide auf einmal. Oh scheiße, das ist schwierig. Oh! Die Kombo -Doh. Ah, mies. Okay, hol erstmal die Rubin. Geld ist nicht wichtig. Das ist halt voll schwierig. Nein! Shit! Shit, shit, shit, shit, shit, shit! Item, item, item! Leer! Vergesst aber, dass sie leer sind! Yes, okay, den haben wir, den haben wir. Okay, Herzen. Ja, ein Herz! Ich will keinen Blob, Blob, Blob mehr hören. Gib mir Herzen, außerdem... Gib mir bitte auch gleich mal, wenn du kannst, einen Save-Point, den hätte ich jetzt auch sehr gerne. Spiel. Ist hier vielleicht. leicht? Okay, jetzt Herz. Okay, jetzt Bob er nicht mehr. Bob, Bob. So, zack, zack. Ist noch was? Ja, hier ist noch was. Vielleicht ist noch ein Herz. Ne, ein paar Dekonüsse. Nehme ich auch mit. Oh Gott, hier wird gleich irgendwas passieren. In der Vergangenheit. Ich sehe es schon. Okay. Das ist ein easy Rätsel. Hier rüber schieben. Dann herkommen. Der muss da stehen, damit ich da hoch jumpen kann. Wahrscheinlich, oder? er muss halt in die Ecke. Ich weiß es nicht. Wir nehmen ihn mal mit. Dann schieben wir ihn hier hin. Dann schieben wir ihn hier hin. Dann weiter geht's nicht. So, und jetzt kann ich da wahrscheinlich... Genau, jetzt kann ich da hoch. Oh, das ist eine Truhe. Uh, der Dungeon wird noch dauern. Der Dungeon wird definitiv noch dauern. Aber nicht mal allzu lang. Nicht mehr allzu lang. Das war... Nicht so gut. Aber auch egal. Ja, wie komme ich da rein? Ich will mal umschauen. Ah, guck mal, ich schaue mich um und finde direkt was. Ein Ort, wo ich direkt mal mein Schwert rausholen muss. Ich muss eine Dicke, das eigentlich auch bewahren, deshalb. Einfach mal fuchteln, dann sterben schon alle. Und hier einfach mal ein bisschen Staub saugen, Luigi's Mansion-Style. Und wir kriegen nicht das, was ich wollte. Das war optional. Okay, hä? Hier ist aber nichts. ist rein gar nichts, was ich machen kann. Hä? Oder übersehe ich irgendwas? Ich muss ja irgendwas übersehen, oder? Warte, da kann ich einfach lang? Nee, nee, nee, nee, nee. Ich komme allgemein nicht mehr raus aus diesem Raum, aber Also ich muss das Rätsel hier jetzt lösen. Aber hier ist doch gar kein Kristall. Warte. bitte mach uns mal ein bisschen schlauer. Guck dich mal um. Ist hier ein Kristall irgendwo, wo ich nichts... Wo ich ihn nicht gesehen habe? Kann man hier hochfliegen? Sieht so ein bisschen so aus, oder? Hier? <lacht> nee, hier ist nichts. Runter, bevor du stirbst. Du Stirb halt einfach. Das ist auch okay. Steuerung. Aber das ist auch nichts, oder? Nee. Hier ist nix. Das ist nirgends ein Kristall. I don't know. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Oder kann ich hier durch und was machen? Also mit ihm komme ich auf jeden Fall nicht durch. Nein, warte, warte. Vielleicht kann ich da durchblasen? Ja, kann ich. Ah, und jetzt, Moment, mit der Schleuder. Das habe ich auch die Dekonisse bekommen. Ja, das habe ich auch die Dekonisse bekommen. Wikiprey, dass ich die aufbewahrt habe. Ist das ein Bosskampf? Ist das, ist das ein Bosskampf? Ich hoffe nicht, ich habe Angst. Hey. Er ist ein Bosskampf. Aua. Ich will nicht sterben. Ich habe keinen Savepoint gehabt. Achso, ich muss blasen. Also nicht falsch verstehen, aber ihr wisst, was ich meine. Ah, und dann da schlagen. Oder nicht? Doch. I don't know. Hä? Was muss ich denn machen? Ah, jetzt hat's geklappt. Oh oh. Hm? Sorry, aber ich verstehe diesen Boss nicht unbedingt. Aber jetzt jumpt er höher. da rausholen glaube ich oder Moment hm. so pushen nicht hä das ist der erste da habe ich da irgendwie geschafft ich weiß aber selber nicht wie hä musst du einem anderen Item wechseln so Schleuder oder so ich check gar nichts das Spiel gibt mir auch gar keine Hinweise und dann die Schleuder schnell das habe ich doch niemals in Time vielleicht dreht er sich immer falsch rum so Nee. Das hat ja gar nichts damit zu tun, anscheinend. Hä? Was muss ich machen? Das bringt nichts. Es bringt rein gar nichts. Egal, was ich mache. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, was zum Teufel ich machen muss. Ehrlich nicht. Zunge kaputt hauen. Nö. Nee. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Hä? Jetzt? Hä? Ich habe doch die ganze Zeit gestochen wie ein Wilder. Oder war das... oder war das ein Fehler? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das sehr gruselig, weil ich fast tot war. Oh, Herzen! Danke! Danke für die Herzen! Okay. Was ein Bosskampf, ey. Ohne Witz. Oh, bitte. Bitte ist das keine Rubine. Bitte ist das irgendwas cooles. irgendwas richtig sickes. Irgendwas... Ich muss die Dungeon-Karte halten. Okay. Da sind wir wie lange dieser dungeon noch rangeht. wir haben noch einiges <lacht> vor uns dann let's go ich ein safe point oder wo bin ich jetzt wo bin ich denn jetzt doch ich bin denn ich bin hinter dem tor also ich habe gleich meinen safe point das ist gut Bam, bam, herzen bombis alles gut, alles schön, gefällt. Komm mal ab. So, und das hat jetzt für mal halten, oder? Please, ja. Alright, Leute, heute haben wir einiges erreicht. In der nächsten Folge werden wir dann den ganzen Dungeon fertig machen. Höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. der Speicherstand. Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.